Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht die Stromversorgung in Deutschland auch nach dem Atomausstieg gesichert. Wir haben die Lage im Griff, sagte er der Funke Mediengruppe. Zur Begründung führte der grünen Politiker unter anderem die neuen Flüssigerdgas-Terminals an. Bis 2030 würden erneuerbare Energien den Bedarf zu 80 Prozent decken. Kommenden Samstag werden die letzten drei deutschen AKW abgeschaltet. Aus Habecks Sicht ist der Schritt unumkehrbar, auch weil Kernenergie zu teuer sei.